Hallo Zombie. Wo? Äh, da draußen. Achso, das ist die richtige Antwort. Da draußen. Ja. Weil <lacht> weg. So, dann. Ich habe keine Fackeln mehr, aber ich habe 46 Kohle. Ich habe noch neun Fackeln. Brauchen wir welche wo? Äh, Sage mal, haben wir jetzt irgendwo die Werkbank und die Kiste? Auch die Kiste hast du. Die Kiste hab ich ja. Dann mache ich nochmal so, so einen Werk Werkbanktisch. So, wo machen wir denn das Zeug nochmal mit da? Okay. Ähm... So, jetzt müssen wir bloß das Zeug einfallen. Wie das heißt... Ähm... Chissel Mod ist es. Eine, nee, ich brauche aber den einen Hammer. Okay, der Hammer heißt nicht Hammer. Er ist ja auch ziemlich abwegig, dass auch Hammer Hammer heißt. Ja, wirklich. Achso, ja, das ist irgendein so Ausdruck für Handwerker, da habe ich es. Carpenters Blocks heißt der Mod, das heißt, wenn ich in der Suche eingebe, Mod mod.carp, dann funktioniert nicht. Also irgendwie. Entweder ich beschreibe ich bei Carpenter. Naja, ist egal. Basic Scaffolding. Okay. Das ist was anderes. Ich suche Carpenters Block. Sticks und Latten. Ne, das ist Basic Frame. Ja, das ist es. Sticks außen rum und Plank in der Mitte. Also, sehr einfaches Rezept, müssen mal sehen. Hm? Ähm, ich mach mal also Carpenters Blocks. Okay. Kannst ja in den Tisch mit reinschauen. Also, Sticks außen rum, Plank in der Mitte. Gibt fünf solche Carpenters Blocks. Und mit denen kann man lustige Sachen machen. Ich mach mal noch mehr. Was stimmt mit denen an? Ähm, das sind die Dinger, die du... Erstens nachträglich noch mal im Aussehen verändern kannst. Okay, ja. das Baugerüst. Und... mhm, genau. Und du kannst Türen draus machen, das ist das, was ich jetzt mache. Weil die Doppeltür von den Dingern echt gut ausschaut. Türen, die man ausdecken kann, das ist mal was, was ich Mojang als Beispiel dran nehmen könnte. Ähm, gut. Zwei solche Türen. Ich mache gleich nochmal eine Kiste. Hast du schon die Kiste aufgeschrieben? Nein, wo soll sie denn hin? ähm, machen wir zwei getrennte kleine Kisten erstmal. Dann können wir nämlich sagen, das da ist so Samen und so Zeug. Ich glaube, von dem Zeug haben wir genug. Dass sich eine Kiste lohnt. Und Setzlinge. Was, die Kiste, und die ich jetzt habe, Deine also. ist, ähm, alles andere. Erstmal. Ja, das jetzt. Alles was ich hier geben will. So. Ähm. nur Reis, okay. So. Ähm. Die Türen habe ich und jetzt brauche ich eben von dem Mod den Hammer. Hm, ich lasse das ist mal mit Items -Absets. Mods. Carpenters Blocks. Das mit der shift Oder auch nicht. Der Hammer ist es. Carpenter's Hammer, und ich finde noch nicht, wenn ich noch Hammer suche. Irgendwas mit den Items-Subsetzen nicht so ganz in Ordnung. Ups Äh okay. Gut, jetzt habe ich einen giftigen Pfeil gefunden Okay, jetzt habe ich wieder alle Da ist es Carpenters Hammer und Carpenters das. Ah, gut, da brauchen wir natürlich wieder Eisen Okay, aber wir kriegen erstmal eine Doppeltür Ist das Tag? Das nein, das ist nicht hart hoffentlich bin ich schnell genug. Das coole ist, dass es sind Doppeltüren, die gleich doppelt aufgehen und zu. Und man kann danach das Design ändern. Also ich mache jetzt zum Beispiel mal Birkenholz auf die Tür. Und dann ist die Tür aus Birkenholz. Und das kann man nachträglich jederzeit ändern. Ey, wir haben einen Pool ja. Die kann durch die Wand. Die reingelassen. Ah, okay. Ja, wenn sie schon da ist, dann hol ich mal ihr Essen. So. Ja. Essen schmeiße ich auch in die Kiste. Warum steht die Kuh auf dem Tisch? <lacht> naja, hm. KI von Katzen möglicherweise. Ist das hier ähm, die Setzling-Kiste? Ja. Okay. Hast du noch Kobis Wir haben einen ganzen dann verbaut, ja. Yep. Super intelligent. <lacht> <lacht> ähm, dann mache ich mal wieder lustige Kellertreppe. Äh, wie lange nehmen wir eigentlich auf? Also wie lange wollen wir aufnehmen? Ja, ich muss auf jeden Fall, auch wenn es noch länger dauert, auf jeden Fall dann kurz unterbrechen, weil ich ja äh, mhm. äh, umziehen muss dann okay. in einen anderen Raum. Wann? Ja, das hätte ich jetzt dann demnächst an in Angriff genommen. Okay. Weil, jetzt sind wir einigermaßen sicher und... Mhm. Ey, ja, ich habe Eisen gefunden. Ach so mal abgesehen davon, dass außen Eisenkies ist, den man einschmelzen kann. Aber das heißt, unsere Eisenprobleme sind gelöst. Ich wusste nicht, dass wir Eisenprobleme ja. haben, aber gut, jetzt sind sie gelöst. Ja, wir wollten doch den Küchentisch, mit dem man Reis machen kann. Da brauchen wir Messer und dann brauchen wir für Carpenters Blocks äh, Hammer und Meißel die beide ähm, Eisen brauchen. Also Redstone und Aluminium und alles mögliche da unten im Keller. Vorsicht, ich hab noch keine Leiter. Falls du da hinkommst. Ich habe jetzt erstmal ähm, meine ganzen Setzlinge abgeladen. Wieso ist hier noch eine Kuh drin? Es sind schon zwei Kühe. Äh, ne, es ist nur eine Kuh, Verzeihung. Ja, die eine war vielleicht schwanger. Ne, es ist nur eine. <lacht> okay. So, jetzt bin ich natürlich super intelligent. So, ah gut, mit Dreckbrücke funktioniert es. Also, wir haben... Einen Keller. Acht Cobblestone. Ja, das ist eine. Acht Cobblestone ist gleich ein Ofen. Wir haben 23 Eisen. Die ich im Ofen schmelze. Und dann geht's los. Also wie gesagt, die Tür ist sehr cool, weil sie bei einem Rechtsklick beide Flügel gleichzeitig aufmacht. Und das Glas ist schon drin. Gut. Draußen ist hell. Das Glas hm. in der Tür ist schon drin. Ja, und den kann man, das kann man mit dem Hammer, kann man das Design komplett okay. ändern. Von absolut ähm, unsichtbare Tür. Also, wenn man den Stein zum Beispiel als Material genommen hätte statt dem Birkenholz, ähm, dann hätte man die Tür, äh, also hätte die die gleiche Textur. Und man kann es dann so designen, dass sie völlig glatt ist und ausschaut wie die Steinoberfläche. Aber die hat noch ein paar andere Designs. Ah gut, jetzt habe ich vier Eisen, jetzt kann ich sogar das hier gleich mal demonstrieren. Also 2 Carpenters Blocks, 3 Eisen. Zack, da ist der Carpenters Hammer. Ich habe es noch nie ausprobiert, ich probiere es mal. Ich probiere mal Linkskick. Ah, Linksklick dreht einen Türgriff um. Mhm. Cool. Rechtsklick ändert das Design von der Tür. Nicht schlecht, oder? Witzig, ja. Ja, und da ist eben das ganz glatte. Von außen gibt es keine Türgriffe, das heißt es schaut jetzt aus wie vier Blöcke Birkenholz von mhm. außen. Aber das Design ist mir am sympathischsten, weil man sofort sieht. Was draußen ist, ich schätze mal Shift-Click, wird wahrscheinlich das Holz wieder raushauen. Äh, nee, Shift-Click ändert das Design vom Holz? Nee, schlägt das Holz wieder raus, okay. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich möchte, dass die mhm. Tür aus Dort besteht. Zack, zack, zack, zack, vier Dirt rein. Ja, jetzt haben wir eine dreckige Tür. Ja, aber wenn man das jetzt mit, mit dem Design da macht und geht mal von außen hin, kommt mal raus, dann schaut das da nicht mehr aus wie eine Tür. Also perfekter Mod für Geheimtüren. Ja, okay. Ja, okay, mir hat die Birkenholztür jetzt auch besser <lacht> gefallen. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ah, it will behave like a wooden door. shift rechts schaltet um zwischen Holztür und Eisentür. Das heißt, äh, zwischen. Was wollte ich sagen? Man braucht eine Druckplatte oder einen Schalter, um sie aufzumachen oder nicht? Okay, ähm, ja, welches Material nehmen wir? Birkenholz? Ich hätte dann noch so äh, Marmor. hm. Marmortür. Was wird denn letztlich unser Design ja. vom Haus werden? Wissen wir das denn schon? Ja, gute Frage. Okay, jetzt haben wir Marmortür. Ähm, ja. Und Ähnliches funktioniert also mit den ganzen Carpenter-Blocks. Wenn du das mal testen willst oder so. Also kannst du eben Blöcke machen. Ähm, oder man kann ein Bett... Warte mal, braucht man da Wolle für das Carpenter-Bett? Mist, trotzdem drei Wolle. Aber ich glaube, wir machen die Betten. Wie viel Wolle hast du denn? Oder spinnen -Zeugs hast du denn schon? Ähm, ich habe im Ofen 15 Eisen. Das heißt, wir können einfach eine Schere machen und schauen, dass wir die Schafe nochmal besuchen. Hm. Gut. Geht wahrscheinlich um einiges schneller. Dann bin ich mal kurz weg. Mhm. Also, entweder ich mache weiter. Ich glaube, es ist ganz gut für eine kleine Aufnahmepause, wenn ich mal alles speichere.